Willkommen zurück, Reisende. Ich habe uns jetzt in das neue Gebiet, hier wo wir hin wollten, bin ich schon hingesprungen für uns. Eine Station, die wir schon sehen. Zwei Fragezeichen, vielleicht andere Stationen, denke ich mal. Und direkt hier an der Hypersprung-Relais direkt auch ein Kontakt aufgetaucht. Werde ich mal ein bisschen Tempo runternehmen? Nein, oh Gott. Mal einmal die falsche Tasse drücken, ne? Hm, der wird uns bestimmt angreifen. Ja, Herr Gott, jetzt fliegt er hin, mein Fresse. Und werden wir gleich mal sehen, was hier in dem Gebiet abgeht. Also, Welganschiff. Ah, oh, hm. Schließen wir halt auf den Kontrollraum. Ah, oh, abgefangen. Okay, wie man gesehen hat, hat er einen Schuss von uns abgefangen, weil er auch wie wir Umverteidigung hat. So, gucken was reparieren. Wenn okay. wir das einsammeln. Und dann uns Richtung Station begeben. Und alles auf dem Weg dahin werden wir natürlich auch angreifen. Also alles, was. Rot blinkt logischerweise. Können eigentlich auch mal einstellen. Aber so wenig haben. Dann nur noch Munition für die Raketen. Schwefeleisen und Uran einsammeln. Ab geht's zur Station. Oh, da ist ein Fragezeichen. Oh, da ist noch eins. Mhm. Das sind ja viele. Drei, sechs, neun Stück. Okay. Das sind wieder so Palo pilli schiffe Jetzt zerschießen den hier. Da ist noch eins. Noch ein 11 Gucken, ob wir uns schnell genug gedreht kriegen. Ah, okay. Wir haben einfach mit einer Atomrakete drauf geschossen. Schon auf ihn nerven, diese kleinen Schiffe. Erstmal vor unseren Schilden her schieben und dann direkt reinschießen. So. Diese Minischiffe sind aber nervig da. Wir müssen uns reparieren. So. Star. Kohlenstoff. Brauchen wir aber gar nicht, oder? Ne, wir brauchen... Eisen. Nix mit Kohlenstoff. Seit wir jetzt fliegen, kriegt unser Schiff irgendwie nicht hin. Ja cool, also umso höher das Gebiet, umso mehr hakt das Spiel oder was. Oh ey, wieder so Billowschiffe, meine Fresse. Die ignoriere ich einfach direkt. 2, uh, 2. Da sind er Cockpit, los, feuern. So. Das ist Geschichte. Guck mal, die anderen sind schon Schrott, nur weil sich nähern. Schießt überhaupt noch irgendwas? Der hier. So. Noch so ein Nervensäge. Also diese die sind nur nervig. Das ist alles, was sie sind. Der die Munitionsverschwendung, die Dinger. So. Weiter Richtung Station. Ein nicht anhalten. Also, was gibt's hier? Also bis jetzt haben wir nur ein 12 schiff gesehen. Aber wir sind doch 10 bis 16, also wir gesprungen. Hm. Oh nee, wir schieben schon wieder Müll vor uns, ja. Theorienfelder, ne? Genau. Oh, uh, ein 14er. Gucken wer zuerst durch die Schilde kommt. Ah, hier. Und hat mich bei 384 54 auch ein Schaden jetzt auch nicht im Geringsten weil ich habe kann ich euch gleich mal zeigen bei dem Bauplan wie viel Scheiße wir vor uns erschieben ne? so und zwar man sieht jetzt hier das Feld nicht mehr. Also dieses Quadrat, diese Quadrate. Ich habe die Welgan so lang gebaut wie nur irgend möglich. Aber ich habe mich dafür entschieden, hier unten noch Panzerungen und Schilde hinzusetzen. Als hätte man die noch ein Segment länger bauen können. Eins. Ja, ein Segment länger, aber das geht so ja auch schon. Ich weiß gar nicht. Irgendwo wurde angezeigt. viele Segmente man braucht. Also, oder haben kann. Ah, hier ist das. 30 Stück geben schon 304%. also so, wir haben ein paar mehr. Also, das absolute Maximum. Jetzt gucken wir mal. Was wir hier bei der Station so hätte die Station. Das gibt sogar auch Ruhm. Hm, Das macht so ist nur Was denn? Ah cool. Wir können jetzt zwei Missionen machen. Ist jetzt nicht der Ernst. Was zum... Hm, Munition brauchen wir nur echt nicht. Ja, da kann er erstmal das Schwefel und das Eisen abdrücken. Vielleicht war 14 bis 16 nicht so die Idee. Echt einen Ruf, also, wenn müssen wir die anderen beiden Stationen ja gucken, die werden ja da und da sein. Also, weil wenn mir das hier gar keinen Ruf gibt, dann können wir auch direkt ins Endgebiet springen. Kann ich von dem Crew kaufen? Nö, weil das töten der Schiffe hat uns auch null Ruhm gegeben. Und oh, es waren auch nur so billige Schiffe. Jetzt müssen wir ja hin Software hoch eiern. So, Irgendwie haben wir ganz schön ab und zu Triebwerksausfälle. Wir brauchen echt Personal. Geht ja nicht, wenn hier nur so. Echt, da lohnt das Schießen nicht. Mann, Mann, Mann. Munitionsverschwendung, echt, das ist alles. Kommt auch ein großes Schiff. Ah, oh, endlich ein großes Schiff. Ein Achter. Super. Los, schießt drauf. Oh, echt jetzt? Diese Windschiffe, ne? Die mir auf ihn Nerven. Weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ey, die nerven doch einfach nur. Die machen keinen Schaden, das alles. Einfach nur nervig, die Dinger. Oh, versehentlich Schiff kaputt gemacht. So. Oh, Gott. so, Wir haben nicht durchgeschossen. Geht doch. Da ist noch einer. Ein Einser. Das ist doch einfach. nur ein Kommandoraum. So, hier hinfliegen. Wo ist heute noch? Reparieren? Oh nein. So. Na, immerhin können wir Hyperraum-Tanks wieder auffüllen. Dann jetzt direkt ab zur Station. Oh Gott, da hängt schon wieder ein Schiff bei uns. wir sollen die Station auch noch retten. Das heißt, sie wird angegriffen. Jetzt da... Hm, nicht, aber warte doch, FE ist Eisen. Cool. Eisen ist... Ach, da ist das Eisen. Ja, das haben wir jetzt auch mal sagen können. So, oh, haben wir direkt wieder ein bisschen um Raketen herzustellen. Ist doch cool. Und es lag auf unserem Weg, also mussten jetzt nicht extra einen Umweg fliegen. Ich habe Überall Luftschlossen eingebaut, ne? ohne Ende. Und trotzdem kommen die vom anderen Ende des Schiffs. So, jetzt fliegt er hoch, lass ein paar Piraten zerstören. Und gucken, ob da eine bessere Quest gibt. Die uns irgendwie rumgibt. Boah, ein Zielgebiet. Mal gleich mal gucken. Oh, und fünf. 15er, der gibt sogar Ruhm. Cool. Aber wenn wir jetzt einfach direkt da drauf schießen, sind seine Räume hin. Also, warte mal, wir sind schon wieder. Warum sind wir schon wieder so, so weit weg? Ja, ist doch in Ordnung. Die Reichweite der Wellgun. Also warum schießen wir da nicht? Hä? Warum kommen wir denn nicht ganz durch? Wenn unser... das? Wir haben keine Energie. Oh. Also der hätte übrigens Atomraketen. Warum? So ein Henker schießen wir nicht. Keine Energie. Also hier sind genug Quartiere und Reaktoren, ne? Also mal im Ernst. Schießen ja auf ihn. Also wir müssten eigentlich durch das Schiff durchschießen können. Das klappt aber halt nur, wenn auch schießen, also mal mehr wir haben, schießt nicht auf ihn. Ein anderer 15er mit einem Traktorstrahl. Ja, gut, das müssen wir dann aber noch mal schauen, was da schief gelaufen ist. Also wir brauchen echt mehr Personal, scheint so. Warte mal. Können wir den da rufen? Hm, der will nicht. Okay. Nein Was? Nein. So. Werden wir jetzt erstmal ein paar Piraten vernichten. Oh, der will scheinbar auch. Also wie gesagt, es würde jetzt sehr viele Ressourcen geben, wenn wir warten. Aber die macht es wohl eh nicht mehr lange, die Station. Dann können wir einfach hier mal drauf schießen. Hallo. Was zum... Hätte unser Schiff mal die Güte zu schießen... So also wir das mit Stationen retten, jetzt aber nichts da? Also, da hätten wir auch bei unserem Prismaschiff bleiben können. zum Henker macht unser Schiff. Hm. Also dieses Schiff Konstruktion ne? Entweder sind es kleine Schiffe oder so ein einfach nur dumm breit gebautes mit fünf, sechs Cockpits. Oh Gott, schieß doch mal mein dämliches Schiff. Geht doch. Das ist immer noch ein Kontrollraum. eine gütige mit es war eine übernommene ministation hier eben ja könnte unser schiff jetzt mal hier hinfliegen ich wahr Einmalhin gibt es ein bisschen Ruf. Äh, Ruhm, nicht Ruf. Also, hier kriegen wir bis 5100. Ein bisschen. Ruhm. Oh, hier bis 6500. Dann machen wir die Piratenbasis zum Schluss. Wegen der Ruhmgrenze äh, rumgrenze hier. Dann machen wir erst die Mission. Bis 5000 so haben die hier keine raketenteile ist nicht wahr also die piratenbasis ganz zum Schluss das ist die weil wenn wir das oben cap erreicht haben kommen wir für die piratenbasis ja immer noch welches das heißt die geben wir ganz zum Schluss ab wir können erstmal das hier machen. Das ist ja direkt hier. So. Was haben wir denn hier? Ah, der gibt auch Ruhm, wenn wir ihn einfach töten. Cool. Ein bisschen sehr viele Schilde. Weiß kann ich, ob das weil die alle kaputt geschossen kriegen, so langsam wie wir schießen. Ja, doch geht. Weil er kann die ja wieder aufladen, während wir nachladen. Nö, aber hat er nicht gekonnt. so und dann Ja krass wir haben den ach ist doch ein scheiß da Geil, jetzt haben sobald nachdem wir jetzt in einem höheren gebiet sind haben wir den blöden bug auch wir kriegen keinen stand extra bei dass wir rumbekommen. und wir haben keinen bekommen ja komm ey, da habe ich jetzt einen bock drauf dann kriegen wir jetzt nur noch die durch die mission dann werden wir auch nichts anderes mehr abknallen wenn wir jetzt das hier machen Jawohl, aber langsam, die Schnauze voll. Oh, unbekannter Kontakt. Ah. Ich einfach sterben. Meine Fresse. So. Oh. Schieß drauf. Haben wir beide getroffen? Nö. Ah, jetzt aber. hin, wenn ich bitten dürfte. Kann ja nicht sein. Wir arbeiten uns hier den Arsch ab, um die zu vernichten und dann kriegen wir keinen Ruhm dafür. Ja, komm, töte ihn einfach. Mann, ey. Hier, 199 steht unten drunter. Das sind blau. Stufe 15, Rocco's Revenge. 199 Ruhm fürs Töten. ich ja mal gespannt. Wir haben jetzt. 4967. Oh nein, ich habe das blöde Spiel schon wieder gedreht. Ich komme eigentlich auf die Idee, hier die, die mich einen Tasten so nah nebeneinander zu legen. Mann, Mann, Mann. Ja, hau nicht ab. Lass dich töten. Und wir haben immer noch 4967. Nein. Aber oh, jetzt schieben wir immer dämliche Meteoriten vor uns her. Ja. jetzt hakt, also, weiße du, oh, oh, erledigt. Keinen Ruhm bekommen, wollt warum auch sollten wir ja, so dauert das ja ewig, bis zum Level Cap von 10.000, herum Cap. Na, ganz prima. So werden wir auch erst im allerletzten Gebiet zum Ende hin genug Crew haben. Das ist doch scheiße. Ja, komm, lass dich einfach schneller töten. Nicht nur, dass es keinen Ruhm mehr gibt. Nö. Jetzt hakt das Spiel auch noch. Das ist scheiße da. Ja, lasst euch doch einfach töten. Alles so. Himmeldinger da. So, schießt da drauf. Gott, schieß, ist nicht so schwer. Echt jetzt, ist nicht sein Ernst. Boah, Alter. Schnell das Ding doch mal ab. Ja. Wer nachgeladen hat, es nächste Woche. Jetzt haben wir keine Energie. Also ja, macht Wellgang spielen auch echt Spaß. Also wir haben genug Crew für eine Wellgun. Dann wäre es aber super langweilig. Was soll ich mit so einem kleinen schiff Wahrscheinlich ja geil, wir fliegen schon wieder in die Sonne. Da hört mein Schiff denn auch gar nicht. Oh, ist nicht sein scheiß Ernst, oder was? So, dann schieben wir die einfach noch da hinten. Mein Problem jetzt hier. Jetzt lass dich doch endlich töten. Ist doch nicht so schwer. Mann, Mann, Mann. Ja und du geh mir nicht gleich noch auf den Sack hier. Jetzt hat der uns eine Welle ganz zerschossen, dieser kleine Wichser. Ja ist klar, wo kommt der denn jetzt her? Das hat sich dann wohl eher erledigt. Oh nee, wir fliegen schon wieder in die Sonne. ja nicht einfach den mal zerstören jetzt hier ja einfach nur künstlich in die länge gezogen weil du kein personal hast ganz prima habe ich jetzt einen nerv drauf ey. Ah, zerstört eine Fresse da. Er ja, geil können wir nicht reparieren. Er ist auch scheiße. Wir hätten nicht in die Sonne fliegen sollen, aber naja. Dass unser Schiff ja sowieso macht, was es lustig ist. Ja geil. Rennen wir denn irgendwo? Ja, wir Latte, wir können gar nichts mehr reparieren. Hat der denn hier irgendwas? der Elftriechstahl, 21. Oh, immerhin hat er Munition. Ja, das hat uns voll zerschossen. dass er eben behauptet hat, wir haben keinen Stall, obwohl der hier rumliegt. Müssen wir jetzt zur Station und hoffen, dass die blöden Triestall haben ey. ist doch scheiße. ich mit einsammeln jetzt hier. Das ist eine Station. Das ist doch kacke. Kuh können wir nicht kaufen, weil wir ja jedes Mal bei den Schiffen keinen Ruhm bekommen. Weil, warum auch? Und wie das die ganze Zeit am Haken ist in den hohen Gebieten. Das ist doch scheiße. Immer im Ernst, ne? Die Station kann mir ja am Sack lutschen, ey mir so scheißegal. Ja, die hat keinen Triestall, weil warum auch? Geil. Ist von Hand reparieren. ganz noch irgendwas es ist nur noch das hier ist ach scheiße gehen wir jetzt da hoch hm. naja drei Stück haben wir ja noch oh ja Gott leck mich sterb doch einfach ey jetzt fällt unser dämlicher Sensor in einer Tour aus das Friedhofen. Hier wird bestimmt kein Triestall rumliegen. Ja. Warum sollte unser scheiß Schiff auch mal schießen? Echt mal. Ja, mit einem weniger kommen wir jetzt natürlich gar nicht mehr durch seine Scheißschilde. Und der ballert die ganze Zeit auf unsere Oder zu Nasen. Okay. So ein Scheiß ey. Ja, und jetzt haben unsere keine Energie mehr, die funktionierenden. Ja geil, jetzt darf man ewig probieren, hier rückwärts wegzufliegen. Boah, wow. meine scheiß Crew sich dazu entscheidet, das Ding aufzuladen. Endlich, ey. Hat der Tristall. Jetzt sehen die Sensoren wieder aus. Jetzt die Musik weg. Es wird immer besser. Mal im Ernst, hier liegt Riesch rum. Dann bloß weil also unser... Eigentlich reicht es, wenn es hier rumliegt zum Reparieren. Und was ist? Nein. Hey. Meine Fresse, ja. Dann kommt halt zurück. Ey, das geht mir so auf den Geist. Ah, die Luftschleuse nehmen die am weitesten weg liegt. Super Idee. Oh ja, komm, lasst euch töten, ey. Cool, die haben sich selbst... Schon wieder der... Hat sich erledigt. Aha. Ist doch nicht wahr. Kann es auch drehen? Ja, ist völlig egal hier oder was? Wir müssten schneller sein. Ja, das Spiel will ich doch verkackasen, ey. aber wir wir fliegen 80 Sachen, ne? Könnte der andere mal auf ihn schießen? Boah, Alter, ich hab angehalten, ja. Wir schießen jetzt direkt auf den Reaktor. So, Wir werden wieder nichts reparieren können. So. Warum auch? Nicht genug Stahl. Da liegt ja auch nicht rum. <lacht> Meine Fresse. Alter, lass dich reparieren, du Haufen Scheiße. Hier sitzt gar keiner, wird immer ja besser. Nicht nur, dass die, weil wir kein Personal haben, ihre Scheißmunition selber tragen müssen. Nö, sitzt doch keiner. Also man muss echt gezwungenermaßen mit einem kleinen Schiff spielen. Das haben wir jetzt gelernt. Aber das Spiel kann nicht, ich, ich spiele mit dem großen Schiff. Wird das Schiff noch größer bauen? Geht man nicht. Weil dann könnte man noch eine schöne Form machen. Aber wenn man eine schöne Form will, muss man es kleiner bauen. Scheiße, was ist hier? der Scheißstation, die nichts zum Reparieren hat. Ah. Irgendein der Dreckschiffe hier. Restall. Ah, 6 Super. Denke, welchen von den beiden Idioten habe ich denn gerufen? Haben wir den anderen? Nuklearraketenteile, ja. Triestall hat er nicht. Cool. Diese hohen Stationen, wahrscheinlich auch keine Angestellten mehr. Oh, sie hat Angestellte. Oh. Ah, scheiße. Drei Triestall, wow. Also, das hier werden wir wohl nie repariert kriegen. Also er hat gerade von den beiden hier Triestahl bekommen. ei Hat Der andere so. Immerhin haben wir jetzt ein klein bisschen Crew bekommen. Oh. Also, der hier hatte den Triestahl. Hatte jetzt neue Noten. Ja, 34. Also, er wir genug Crew zusammen haben. Wir müssen hier mal auf ein anderes Schiff warten, das 25 Triestahl dabei hat. ein bisschen ärgerlich. Gut, dann werde ich jetzt hier auf Tri warten. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir ja ein klein bisschen Ruhm Stücken bekommen wir ja noch. Wird sich alles unnötig in die Länge ziehen, weil wir nicht genug Crew haben. Aber ah, naja. Oh, hier kommt ein Schiff. Oh, wir konnten es reparieren. Endlich. Gucken, hat er auch Personal. Fünf. Weil es bringt viel mehr auch das Personal von den Schiffen zu kaufen, als nur von den dämlichen Stationen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Die letzte Mission wird dann sein, die Piratenbasis zu machen. Vorher werden wir die anderen machen. Hier müssen wir wieder eine dämliche Station retten. Und die machen wir halt zum Schluss wegen dem Ruhm. Ja, wir haben mehr Personal und immer mehr Ausfälle. ist auch ein Jetzt schieben wir wieder einen scheiß Stein vor uns her. Ah oh ja, jetzt sagt es wieder, warum auch ja ist nicht. Ah, ey. Ja geil. Umso in den Anfangs. Oh hier geht gar nichts mehr. Und nein, es ist nicht der Computer. Der ist ausgelegt um 10. Von den Scheißspielen gleichzeitig zu machen und aufzunehmen. Oh, ein Schwachsinnsschiff. Schieß drauf, los, nicht ewig Zeit. Wo will unser Scheißschiff denn schon wieder hin? Oh Gott, der hat schon wieder mehrere Brücken. Das ist doch auch Absicht, nur nervig gemacht. Oh, die sind immerhin. Wir schießen direkt komplett das Schiff. So. Hat das irgendwas für uns? Immerhin ist es ein Raketenschiff. So, wir haben jetzt tri wieder angemacht. Stahl nicht gut. Ja, sammle das ein. Heute halt noch. Und ein bisschen Eisen, ein bisschen Schwefel. Können wir unsere Munition wieder herstellen. Kann ich die Munition hier direkt klauen? Ah, doch, können wir. Cool. Okay. Wir sind schon wieder gefertigt nach einer Sonne. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.